Warum das Investieren und Handeln das beste Online-Business ist für jeden von zu Hause aus und aus jedem Land, erzähle ich dir in diesem Video. Ich muss mich was tackern, weil ich meine Begeisterung ganz schwer zurückhalten kann, wie toll dieses Business für mich läuft. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Geld verdienen kann auch leichter gehen. Kurz zu um meiner Person. Mein Name ist Ina Janel. Ich investiere seit drei Jahren an der Börse erfolgreich dank strategien und habe mir ein business aufgebaut und mein cash sturm bevor ich loslege mit über 20 punkten zur überzeugung weshalb dieses business so cool ist abonniere meinen kanal und klick auf die glocke dann bekommst du regelmäßig neues update ich bin selber mein boss ich habe keine vorgesetzten ich habe keine kunden ich habe keine Angestellten. Ich muss niemanden etwas verkaufen. Ich habe eine leichte Verwaltung. Jeder Frau und jeder Mann kann das auch machen. Profitieren von Dividenden mit 100 Euro kann gestartet werden. Ich habe das überprüft. So genau habe ich begonnen. Man muss sich kein Geld leihen. Der Zeitaufwand durch clevere Strategie gering ist. Ich benötige keine Meetings. Ich habe Ortsunabhängigkeit und totale Flexibilität durch das Internet. Hoher Ertrag, eigene Rendite auf das eingesetzte Geld. Einmal gelernt, bedarf minimales Training wie eine Sportart. Keine körperliche Arbeit. Es wird auch in der Zukunft geben. Ich habe jederzeit Kontrolle. Es gibt auch keine Wettbewerber, weil je mehr Menschen an der Börse investieren, desto besser ist für alle. Es ist ein passives Einkommen. Cash im Schlaf verdienen. Die Börsen sind rezessionsgeprüft. Du kannst dich auch jetzt vergewissern. Wir befinden uns gerade in einer Rezessionsphase, Inflationsphase und in einer Krise. Ich habe meine Herausforderung und mein Spaß beim Investieren in meinem Business. Ich brauche keine Lager, keine notwendigen Materialien, Maschinen zu beherbergen. Ich bringe dieses Business meinen Kindern bei. Die Kosten sind gering. Je besser ich werde, desto mehr verdiene ich Geld. Was du jetzt konkret zu tun kannst? Als erstes, nehme eine Summe Geld, die du vergrößern möchtest und entscheide dich zu investieren. Zweitens, suche die passende Strategie. Kannst du gerne meine nutzen? Drittens, suche die Wachstumsaktien aus, die passend zu deiner Strategie sind. Viertens lade den Planer herunter und nutze ihn. Des Weiteren brauchst du die Tools. Ich habe preiswerte Tools. Ich verlinke sie unter diesem Video. Kannst du sie gerne als Einladungslinks nutzen und preiswert investieren. Da sind mobile Broker, die ich gerne nutze und mit dir die Informationen teile. Lade dir Leitfaden also ein Guide herunter, mit Aktien zu investieren. Es ist ein guter Richtwert, eine Checkliste, welche Schritte dazu gehören. Lade dir die Bücher, Liste über Aktien, Börse und Investieren herunter. Auf dem YouTube-Kanal, dem Kanal Banner, also in dem Header, findest du diese download Starte dein Online-Business. Abonniere meinen Kanal. Damit du auf dem Laufen bleiben kannst beim Investieren und Investieren. Nutze das beste Online-Business, um Geld zu verdienen mit Aktien. Ich danke, dass du geschaut hast. Like das Video, stell mir die Fragen, kommentiere und über die Schnittstellen hast du viel mehr Informationen. Bis demnächst im neuen Video. Bleib und Profit!